Wir gehen rüber zum lieben Riso. Rizo wurde uns schon zwei Tage vorgeschlagen. <lacht> Metalode. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ähm, heute mal ein kleines anderes Video. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass mein Kanal wieder Drachenlord heißt. Das ist nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme, um Schadensbegrenzung zu betreiben, für den Fall, dass wirklich jemand versucht hat, mein Logo zu schützen oder was auch immer, ich möchte gar nicht groß drüber herreden, weil ich ehrlich gesagt davon selber keine Ahnung habe. Meiner Meinung nach ist es wieder irgendein Kindergarten, aber